Denkst du, wir zerstören die Welt und willst endlich wirklich was dagegen tun? Du willst keinen, Ist halt so oder Machen doch alle mehr akzeptieren? Dann bist du hier richtig. Wir haben drei Ziele, Wissen sammeln und verstehen, konstruktive Lösungen finden und gemeinsam anfangen und wirklich was verändern. Dafür werden wir wissenschaftliche Zusammenhänge und Klimaschutzberichte erklären, Interviews mit Experten, Aktivisten und Politikern führen und auch mit den Menschen auf der Straße über Nachhaltigkeit diskutieren. Außerdem stellen wir Projekte und konkrete Lösungen vor, wie du ganz direkt was Wirkungsvolles tun kannst. Wir planen Themen wie Mobilität. Gibt es nachhaltige Autos? Energie der Zukunft. Wie kann das laufen? Oder CO2-Fußabdruck, CO2-Steuer. Was ist das eigentlich? Weitere Themen bestimmt die natürlich selber mit. Also, du willst nicht nur zuschauen, sondern wirklich was verändern? Stimmt für uns ab, abonnier uns und lerne, was nachhaltiges Leben wirklich bedeutet. Nur bio- und plastikfrei ist es nicht. Aber es ist ein Anfang.